Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Fall Arbeitszeitmodell ist ein, ein Instrument, was die flexiblere Gestaltung von Arbeitszeiten, auch von Eintritt in den Ruhestand ermöglicht und was sich nicht nur grundsätzlich bewährt hat, sondern was, denke ich, auch Vorbild sein sollte für weitere moderne arbeitsrechtliche Regelungen, die sich dem, dem Lebensalltag der Menschen auch ein Stück weit mehr anpassen. Und mit dem Fall Arbeitszeitmodell wird im vorliegenden Gesetzentwurf, soll eben auch die Altersteilzeitregelung für die Lehrkräfte entsprechend verlängert werden. Beide Regelungen würden sonst zum Ende des Jahres entsprechend auslaufen, aber die Evaluation, die im Mai dieses Jahres vorgelegt wurde, hat, eben gezeigt, dass sich beide Instrumente sowohl, was das Thema Personalentwicklung, Personalsteuerung, aber eben auch die Akzeptanz unter den Beamtinnen und Beamten sehr wohl und sehr gut bewährt hat. Wir werden mit der Fortführung des Alters, der Altersteilzeit für Lehrkräfte auch den sondern Umständen und auch durchaus Belastungen äh, im Alltag entsprechend gerecht, aber eben auch Möglichkeiten eröffnen, äh, Wissenstransfer zu organisieren und dass Beamtinnen und Beamten, die auch länger als die übliche Dienstzeit im Dienst bleiben wollen, das weiterhin äh, ermöglichen. Damit haben sich diese Modelle als sinnvoll äh, bewährt und wir freuen uns, dass hier signalisiert worden ist, dass alle demokratischen Fraktionen diesem Gesetz zustimmen äh, werden. Herzlichen Dank.